Willkommen zu einem neuen Börsencocktail. Heute geht es um das spannende Thema Edelmetalle und Gold. Und zu diesem Thema freue ich mich sehr, den Gast Carsten Menke hier im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Menke. Er ist Edelmetallexperte bei der Bank Julius Bär. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schauen Sie mal, was sehen Sie da? Ein gold -friendly. Genau, ein Goldfreneli. Und zwar ist das der Jahresbonus eines Mitarbeitenden in einer Wirtschaftsredaktion. Also, ich muss das jetzt vielleicht genauer erklären. Wir haben intern ein Börsenspiel bei der Finanz- und Wirtschaft. Zu Jahresbeginn konnten wir drei Wetten abgeben. Zum einen auf den Goldpreis, zum anderen auf die CS-Aktie. Und zum dritten auf den neuen F&W Swiss 50 Index, Aktienindex. Und da liegt das Gold vorne im Moment. Da würde ich mal schwer ja. davon ausgehen, dass das, dass das Gold in der Tat, ich werde jetzt auch nicht öffentlich preisgeben, was ich da für Wetten abgegeben habe. Aber es ist ganz interessant, ich habe das jetzt gestern noch gegoogelt. Dafür bekommt man 371 Franken momentan. Das ist ein Vreneli mit einem Nennwert von 20 Franken aus dem Jahr 1949. Soviel ich weiß, wurden die Münzen von 1897 bis 1949 geprägt. Das heißt, es ist eine der letzten Prägungen. Also sehr spannend. Drücken Sie mir die Daumen, dass ich vielleicht das <lacht> bis Jahresende noch ähm, mhm. für mich hier verbuchen kann. Ja, Gold, sehr spannend. Wie kann man denn als Privatanleger in Gold investieren? Welche Optionen hat man da? Ja, wenn wir das friedlich schon da haben, dann fangen wir doch mit dem, mit dem physischen Gold an. Ne? Münzen klein, groß, Baren klein, groß, physisch hinterlegte Goldprodukte. Da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um als Anleger ins Gold zu investieren. Aber kann ich jetzt bei irgendeiner Bank reinlaufen, an den Schalter und einen Goldbaren kaufen? Sagen ich, ich hätte gern Goldbarren und den dann mit nach Hause nehmen? Grundsätzlich schon. Also die Banken sind eben auch involviert in den Vertrieb von physischen Goldprodukten, wobei wahrscheinlich in der heutigen Zeit man es eher ankündigen muss, je nach Größe des Kaufauftrages, dass man eine gewisse Vorlaufzeit hat, um das Gold auch zu bekommen. Darüber hinaus gibt es eben ähm, ja, unabhängige Goldhändler, die eben auch Münzenbarren vertreiben beziehungsweise eben auch Voranbieter, die dann diese physisch hinterlegten Produkte im Portfolio haben. Mhm, ja, ich habe dann auch gemerkt, das kann man auch online bestellen. Kann man auch, ja natürlich, genau. Bestellen. Okay, aber dann hat man Lagerkosten beziehungsweise man muss sich überlegen, ja wo lagere ich jetzt meine Goldbarren Richtig, oder genau. meine Sammlung von Goldfreenely zu Hause? Das hängt natürlich davon ab, was man für ein Sicherheitsbedürfnis hat. Wenn das Gold wirklich die, die eiserne Reserve für den Krisenfall ist, für den Fall eines Zusammenbruchs des Finanzsystems, dann sollte ich es natürlich idealerweise zu Hause im eigenen Safe halten. Wenn ich mehr Vertrauen in die Banken habe, dann kann ich es auch bei der Bank im Safe halten. Und wenn mir die, die physische Verfügbarkeit nicht so wichtig ist, dann ist wahrscheinlich ein physisch, hinterlegtes, ein physisch hinterlegter ETF die geeignete Wahl, weil ich sehr leicht ins Portfolio reinnehmen kann und auch wieder rausnehmen kann. Und das sollte das, Stab das Portfolio auch stabilisieren? Grundsätzlich ja. Also für uns ist Gold eine, eine Versicherung, ein sicherer Hafen, der sich in aller Regel recht unabhängig von dem Hauptrisiko im Portfolio von den Aktien entwickelt. Und wenn man jetzt so ein Gold-ETF hält im Rahmen seines Portfolios, kann man sich das Gold dann jederzeit ausliefern lassen im Krisenfall? Da gibt es einige, die bieten das an, andere wieder nicht. Also wenn man daran interessiert ist, dann müsste man sich die Bedingungen dieses Produktes sehr genau anschauen, um eben diese Eventualität auch abzuchecken. Also darauf muss man achten, wenn man wenn wirklich ist, Sicherheitsbedürfnis ja. genau, hat. Genau, ich kann nicht davon mhm. ausgehen, dass es bei jedem Produkt möglich ist. Und dann gibt es ja noch Zertifikate. Mhm. Richtig. Die unterscheiden sich wie genau von, von einem reinen ETF? Also Die einfachsten Zertifikate haben sich auch zum Ziel gesetzt, den Goldpreis, die Goldpreisentwicklung nachzuvollziehen. Und das kann tatsächlich dann auch physisch sein, aber es kann eben auch über Derivate, über Futures sein. Was man grundsätzlich bei Zertifikaten beachten muss, ist das Emittentenrisiko, das ich eingehe. Und man kann natürlich auch Zertifikate nutzen, um jegliche Auszahlungsprofile zu kreieren. Man kann von steigenden Preisen partizipieren, an fallenden Preisen partizipieren. Man kann einen, eine, eine Untergrenze einziehen, eine Obergrenze einziehen. Aber das ist dann natürlich nichts, was diesem Anspruch eines sicheren Hafens gerecht wird, sondern da geht es wirklich dann darum, eine sehr genaue Marktmeinung ähm, abzubilden. Also wenn man das Gefühl hat, der Goldpreis steigt, dann kann man da long gehen im Derivatmarkt genau. und sonst äh, geht man eine Short-Position ein und kann so seine eigene Meinung auch richtig. verwirklichen. Ja? Wenn man auf fallende Preise spekulieren möchte, das geht natürlich auch. Okay, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, in Goldminenaktien mhm. zu investieren. Was denken Sie, was muss man da beachten? Die sind ja sehr volatil. Das ist richtig. Und das erste Element, was es zu beachten gilt, ist, dass eben die Goldminenaktien sich nicht nur mit dem Goldpreis bewegen sondern auch mit dem Aktienmarkt an sich. Also ich nehme ein zusätzliches Aktienrisiko mit ins Portfolio. Plus geologische Risiken, unternehmensspezifische Risiken, Managementrisiken, politische Risiken, regulatorische Risiken, also ein ganzer Strauß an zusätzlichen Risiken, den ich dann ins Portfolio nehme. Also wir bewegen uns da sehr weit weg von einem sicheren Hafen. Das ist Also richtig. wer das sucht, genau. der sollte von diesen Minenaktien genau. vielleicht lieber Abstand Genau. Halten. Also wenn man schaut, wie sich Gold und Goldminenaktien in Krisenzeiten verhalten haben, da schneidet das Gold deutlich besser ab als stabilisierendes Element im Portfolio gegenüber den Goldminenaktien. Okay, prima. Und wenn ein Anleger jetzt Wert darauf legt, dass auch seine ESG-Kriterien beim Gold angewendet werden. Wo setzt man da bei der Suche an? Also Was wenn wir bei, beim, beim, beim E sind, bei der Umwelt, beim Environment, ist es natürlich schwierig. Ne? Sobald ich anfange, ein großes Loch in die Erde zu graben und Chemikalien einsetze, um eben das Gold aus dem Gestein zu lösen, dann bewege ich mich da eher in einem umweltmäßig schwierigeren Umfeld. Wobei die, die London Bullion Market Association, also eine, eine zentrale Instanz im Goldmarkt, eben gewisse Mindeststandards auch vorgibt, welche eingehalten werden müssen, damit eben das Gold überhaupt über die Drehscheibe London verkauft werden kann. Mhm. Und das E und das G? Äh, das S und das G? Das S und das G. <lacht> Das G kommt natürlich ins Spiel, weil wir eben, wie gesagt, uns in aller Regel in Schwellenländern bewegen. Wenn wir jetzt mal die USA, Kanada, Australien außen vor lassen, die auch große Goldproduzenten sind. Aber in Afrika, in Lateinamerika muss ich mich natürlich mit dem G vor dem Hintergrund von Korruption beispielsweise auseinandersetzen. Wobei natürlich die großen Goldminenfirmen dort ein sehr, sehr genaues Auge drauf haben, weil sie wissen, dass das ein zentraler Punkt ist, der die Anleger äh, beschäftigt. Und das S? Das S ist äh, insofern auch relevant, weil natürlich so eine Goldmine immer ein starker Einschnitt auch ist für die lokalen Dörfer, für die lokalen Städte in Bezug auf eben die, die Einschnitte bei der Umwelt, in Bezug auf Wassernutzung etc. Das heißt, da geht es wirklich auch darum, dass man diese, diese Gruppen, diese lokalen Gruppen mit ins Boot holt, ihnen erklärt, was man macht dass man als Kompensation im Grunde eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung stellt, Straßen, Schulen, Krankenhäuser etc. Aber auch das ist etwas, was die großen Goldminenfirmen inzwischen äh, im Repertoire haben. Okay. Ähm, nun ist es ja so, dass die Notenbanken im vergangenen Jahr sehr starke Nachfrage entfaltet haben ja. nach Gold. Das hat natürlich auch sehr stark geholfen, wenn die da herzhaft zugreifen. Mhm. Was sieht man da in diesem Jahr? Können Sie da schon sagen, ob dieser Trend sich fortgezogen hat ins laufende Jahr? Beziehungsweise, was würden Sie so in der langen Frist auch vom Goldkurs erwarten? Also tatsächlich in dem Jahr haben wir noch keine neuen Zahlen bekommen. Sie werden mit einem relativ starken Zeitversatz erst, erst rapportiert. Was spannend ist bei diesen Zentralbankkäufen im letzten Jahr, es gibt dort zwei Quellen, die wir anschauen. Einmal das World Gold Council, was eben diese hohen Zahlen berichtet hat. Und dann gibt es noch den internationalen Währungsfonds, der eben auch sehr gut vernetzt ist, natürlich bei den Zentralbanken, aber der diese Zahlen nicht replizieren kann. Das heißt, wir haben eine relativ große Lücke, die momentan nicht erklärt ist. Und das ist natürlich etwas, was die Fantasie im Goldmarkt anheizt. Also, also wir, da gibt es eine Nachfrage und keiner kann identifizieren, wer das war? Wir wissen es nicht. In Teilen wissen wir es nicht. Also wir können natürlich abschätzen, dass Russland seine Reserven erhöht mhm. hat, weil sie eben sanktioniert sind und nicht exportieren können. Wir wissen, dass Indien gekauft hat, wir wissen, dass China gekauft hat, dass die Türkei gekauft hat. Aber das erklärt nicht das gesamte Bild. Wobei, wenn wir uns diese Käufer mal als Gruppe anschauen, dann bin ich recht stark davon überzeugt, dass da nicht nur eine ökonomische Motivation dahinter liegt, sondern auch eine politische. Ein Zeichen gegen die USA, ein Zeichen gegen Brüssel. Weil wenn ich Gold kaufe, dann kaufe ich den Anti-Dollar. Und das scheint meiner Meinung nach wirklich in dieser multipolaren Welt, in der wir jetzt leben, ein wesentliches Element zu sein, warum Zentralbanken ins Gold gehen. Okay, das ist ja sehr spannend. Da darf man den nächsten Bericht des World Gold Council, glaube ich, auch ähm, mit Spannung Absolut. erwarten. Was da so im ersten Quartal ja, ich ist. Ich warte auch drauf. Okay, sehr schön. Und so in der längeren Frist äh, der Goldkurs, wo sehen Sie das ungefähr hingehen? Also wenn wir jetzt zum Jahresende blicken oder gar darüber hinaus. Ja. Sind Sie da optimistisch, dass wir die 2000er-Grenze noch überschreiten? Das hängt schlussendlich davon ab, wie, welche Krisen uns noch ins Haus stehen. Ne? Denn Gold für uns ist ganz klar eine Versicherung gegen Krisen. Und wenn wir den Großteil der Krisen hinter uns gelassen haben, dann spricht es eher für einen tieferen Goldpreis. Aber wenn noch mehr kommt, spricht es eher für einen höheren Goldpreis. Wir sind optimistisch, wir glauben, das Schlimmste ist äh, hinter uns. Wir rechnen nicht mit einer Finanzkrise und deswegen gehen wir eher von tieferen Goldpreisen als von höheren aus. Okay, sehr spannend. Ja, hoffen wir, dass es keine ausgewachsene Krise mehr gibt in diesem Jahr. Ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. auf ein nächstes Mal, danke. Keine. Jetzt freue ich mich sehr. Noch den Marktstrategen von invest.ch hier im Studio begrüßen zu dürfen, Roland Vogt. Roland, welche Preisbildungsprozesse siehst du denn da beim Gold ähm, im Markt? Und zwar frage ich jetzt als langfristige Investorin: Gibt es da irgendwelche langfristigen Trends, die sich abzeichnen? Ja, wir hatten im Jahr 2020 einen sehr großen, starken Run. Ins Gold hinein, dann so zur Jahresmitte im August hin, ähm, ist dann das Gold in eine Konsolidierung übergegangen. Äh, da ist es eigentlich heute noch drin und schwankt jetzt zwischen etwa 1.650 und 2.000 Dollar hin und her. Also bewegen wir uns zu in einem relativ breiten Band ja, seither. Ja, genau. Jetzt, wenn man das im langfristigen Kontext, und danach hast du ja gefragt, ansieht, ist das eigentlich typisch für eine Konsolidierung. Das heißt, irgendwo in nicht, wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft wird das Gold seinen früheren Trend wieder fortsetzen und der derzeit nach oben. Also du bist relativ stark davon überzeugt, dass wir einen höheren Goldkurs sehen werden, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, aber prinzipiell in der langen Frist. Sollte der Kurs nach oben drehen? Ja, das, Oder weiter nach oben drehen? Wir sind gerade wieder in einer ja, das, Phase. Das exakte Timing, da würde ich mich jetzt wirklich nicht auf die erste rauslassen. Es dauert schon einige Zeit und es kann noch weiter dauern. Also da kurzfristige Spekulationen mit dem Goldpreis äh, würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass wir da in den nächsten, sage ich jetzt mal, ein, zwei Jahren äh, Richtung etwa 2300, 2400 Dollar vorstoßen werden. Okay, das ist dann der Preis in Dollar. Und was würdest du einem Frankenanleger raten? Wie sieht es da aus? Weil da haben wir noch ein gewisses Währungsrisiko. Ja, das ist wichtig daran zu denken. Der Goldpreis, die Zahlen, die wir da immer hören, die sind immer gegen US-Dollar. Jetzt zum Beispiel gegen die europäischen Währungen ist das Gold, hat das vor ein paar Wochen. Er ist gerade einen neuen Hochpreis ähm, erreicht. Das heißt, da ist eigentlich diese Seitwärtsbewegung, die wir gegen den Dollar sehen, ist schon dran aufzubrechen. Also das wird, also das kann man daraus schließen. Also der Trend zeigt bereits nach oben ja. in Euro, sagst ja. du. Okay, ja. und somit auch. Also wir sind gefahren. dort schon annähernd wieder auf den Preisniveaus oben, die wir im Sommer... 2020 gesehen haben und werden wahrscheinlich jetzt bald noch höher sein. Also siehst du eine relativ goldige Zukunft für Goldanleger. Ich danke dir recht herzlich, Roland, Dankeschön. und verabschiede mich auch beim Publikum. Besten Dank, bitte geben Sie uns Feedback, wenn Sie mögen, und bis zum nächsten Mal.